Guten Abend, meine Damen und Herren! Die amerikanischen Pläne für eine Militärverwaltung im Irak nehmen Gestalt an. Nach Angaben aus US-Regierungskreisen werden mindestens drei Militärzonen eingerichtet, die jeweils unter dem Kommando der USA, Großbritanniens und Polens stehen sollen. Warschau kündigte heute an, mit der Entsendung von bis zu 10.000 Soldaten wahrscheinlich noch in diesem Monat zu beginnen. Insgesamt sollen bereits zehn Staaten Unterstützung für eine Schutztruppe zugesagt haben. Mit welchen Schwierigkeiten fremde Besatzungstruppen im Irak zu kämpfen haben, wurde heute in Bagdad deutlich. Die amerikanische Armee entfernte die Absperrungen um das Palestine-Hotel, in dem während des Krieges viele ausländische Journalisten untergebracht waren. Hunderte Iraker drängten daraufhin ins Hotel und beschwerten sich über die Lebensumstände im nachkriegs irak So wurde, was als Beitrag zur Normalisierung des öffentlichen Lebens gedacht war, zur Demonstration der Feindseligkeit, die die amerikanischen Soldaten schließlich mit Gewalt beendeten. Mit solchen Problemen werden sich die Australier kaum auseinandersetzen müssen. US-Präsident Bush nahm den australischen Premierminister Howard und dessen Frau dieses Wochenende mit auf seine Ranch. Australien wird keine Besatzungszone übernehmen und seine rund 2000 Soldaten diesen Monat zum größten Teil abziehen. Mit solchen Privateinladungen nach Texas werden zurzeit Mitglieder der Kriegskoalition demonstrativ belohnt. Auch die Entscheidung, dass Polen eine Verwaltungszone im Irak übernehmen soll, ist Teil einer genau kalkulierten politischen Aufgabenverteilung. Bei dieser Aufgabenverteilung werden Verbündete belohnt und Kriegsgegner außen vor gelassen. Auch die UNO soll nur eine begrenzte Rolle im Nachkriegs-Irak spielen. Die USA betrachten Europa nicht als politische Einheit, sondern beurteilen stattdessen jedes Land für sich danach, ob es der Regierung Bush skeptisch oder freundlich gegenüberstand. Die Nachricht vom Plan für den Irak überraschte die EU-Außenminister beim Treffen mit ihren Kollegen aus den Beitrittsstaaten in Griechenland. Das Thema wurde bei den Gesprächen ausgeklammert. Um Streitigkeiten wie vor dem Irakkrieg in Zukunft zu vermeiden, soll die EU eine einheitliche Strategie in Sicherheitsfragen festlegen. Nirgendwo ist Europa weiter entfernt von den USA als hier auf Castellorizo der östlichsten griechischen Insel. Und während sich hier Europas Außenminister über die künftigen Beziehungen mit den USA den Kopf zerbrechen, scheiden sich genau daran einmal mehr die Geister. Fünf EU-Mitgliedstaaten wollen Truppen zur Stabilisierung des Irak entsenden, während die EU insgesamt noch darüber berät, ob und wie viel Hilfe sie mit oder ohne UNO-Mandat im Irak leisten kann. Ärgerlich, nicht zu ändern, aber die EU blickt lieber nach vorn. Deswegen wurde ja auch diese Sicherheitsstrategie sehr stark im Vordergrund gestellt dass Europa seine Interessen definiert, dass es die neuen Bedrohungen äh, definiert und vor allen Dingen seine Antworten darauf. Nicht zuletzt von denen wird dann auch abhängen, wie sich das Verhältnis zu den USA entwickeln wird. Eine Welt mit nur einem Machtzentrum fand hier jedenfalls keinen Befürworter. Ohnehin verlief das Treffen nach Angaben der Teilnehmer weitgehend ohne den erwarteten Streit, nicht einmal über die Ankündigung von Franzosen, Deutschen und anderen militärisch enger zusammenzuarbeiten. Es ist debattiert worden, aber bei weitem nicht so konfrontativ, wie die Medien das insinuiert haben, im Gegenteil. Es mag absurd wirken, dass Europas Außenminister hier die Weichen für die Entwicklung einer europäischen Sicherheitsstrategie stellen, während sie in der Irak-Frage anhaltend gespalten sind. Aber die Logik wird deutlich. Nur eine gemeinsame, sorgfältig erarbeitete Sicherheitsdoktrin kann ähnliche Risse wie jetzt vermeiden und auch das nur in der Zukunft. Da ist noch ein Weg zu gehen. Aber Europa hat begonnen, seine Kräfte zu bündeln. Den Abschluss des Treffens bildete ein symbolischer Kurzbesuch in der Türkei. Die EU-Außenminister setzten nach Kars über, wo sie ihr Kollege Gül begrüßte. Die Türkei ist der einzige Beitrittskandidat, mit dem noch nicht verhandelt wird. Die EU begründet das mit der mangelnden Rechtsstaatlichkeit. Die USA wollen nach dem Sturz der irakischen Führung die neue strategische Lage im Nahen Osten nutzen, um auch Syrien in den nahost Nahostfriedensplan einzubinden. Mit einem Besuch in Damaskus ging US-Außenminister Powell heute auf die syrische Regierung zu und bot weitere Gespräche an. Präsident Assad habe ihm zugesagt, Israel-feindliche Organisationen zur Schließung ihrer Büros in Syrien zu drängen, erklärte Powell. Die USA erwarteten, dass Damaskus einen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern unterstütze. Papst Johannes Paul II. hat zu Beginn seines Besuchs in Spanien zu einem dauerhaften Frieden in der Welt aufgerufen. Am Nachmittag traf er Spaniens Ministerpräsidenten Aznar. Höhepunkt der Papstreise ist die für morgen geplante Heiligsprechung mehrerer spanischer Geistlicher. Zur Stunde in Madrid. Hunderttausende Jugendliche feiern Johannes Paul II. bei seiner ersten Reise nach dem Irakkrieg. Der fast 83-Jährige ist in Spanien enorm populär als Friedenspapst. Gleich nach der Ankunft hat er im Beisein des Königspaares zuerst vom Frieden gesprochen. Auch von Gerechtigkeit, Wahrheit und Solidarität. Und vom politischen Zusammenwachsen Europas. Dabei müsse sich der Kontinent seiner katholischen Wurzeln besinnen. Wörtlich, finde zu dir selbst zurück, Europa. Damit geht der Pontifex auf Distanz zu Spaniens konservativen Ministerpräsidenten Aznar, der mehr auf die USA als auf den weiteren Ausbau Europas setzt. Und der mit seiner Unterstützung des Irakkrieges fast seine gesamte Bevölkerung gegen sich hat. In Spanien haben sehr viele die Botschaft des Papstes verstanden, sagt er. Man kann nicht einmal für manche Kriege sein und dann wieder gegen andere. Sein Nein zum Irakkrieg hat sein Ansehen in der spanischen Jugend vergrößert, die ist ziemlich pazifistisch. Spaniens Ministerpräsident Asnar kommt diese Stimmung ungelegen. Jetzt im Mai sind Regional- und Kommunalwahlen, seine konservativen fürchten abgestraft zu werden, wie soeben Blairs Sozialisten in England. Und der Papst hält morgen eine Messe mit bis zu einer Million Teilnehmern. Bundeskanzler Schröder hat Algerien bei der Suche nach den 31 vermissten Sahara-Touristen um eine friedliche Lösung gebeten. Die Europäer, darunter 15 Deutsche, sind seit mehr als zwei Monaten verschwunden. Medienberichten zufolge wurden sie entführt. Offizielle Angaben gibt es nach wie vor nicht. Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben in der Türkei besteht kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Aus den Trümmern des eingestürzten Schülerwohnheims in der Region Wingüll konnten die Rettungsmannschaften heute nur weitere Leichen bergen. 15 Kinder werden noch vermisst. Inzwischen sind die ersten Schüler in ihren Heimatdörfern beerdigt worden. Die Zahl der Erdbebenopfer stieg bislang auf mindestens 151, mehr als 500 Menschen wurden verletzt. Einen Tag vor ihrer Klausurtagung in München haben sich die Unionsparteien offenbar auf eine gemeinsame Position zur Rentenreform verständigt. Der Rentenbeginn solle nicht mehr allein vom Lebensalter abhängen, sondern von der Zahl der Beitragsjahre, sagte CSU-Landesgruppenchef Glos der Welt am Sonntag. Die sonst im Frühjahr übliche Belebung auf dem Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr deutlich schwächer als sonst. Darauf deuten nach Angaben der Welt am Sonntag Schätzungen der Bundesanstalt für Arbeit hin. Demnach waren im April 4,52 Millionen Arbeitslose gemeldet. Das wären 300.000 mehr als vor einem Jahr. Die amtliche Statistik wird am kommenden Mittwoch vorgestellt. Mit einem ökumenischen Gottesdienst ist heute in Bayreuth die Woche für das Leben eröffnet worden. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Präses Kock, warnten vor einem Machbarkeitswahn in der Medizin. Bis zum 10. Mai wollen die Kirchen bei zahlreichen Veranstaltungen auf Chancen und Grenzen des medizinischen Fortschritts hinweisen. Thematischer Schwerpunkt ist in diesem Jahr die Gendiagnostik. Die Deutsche Welle hat Geburtstag. Heute vor 50 Jahren ging der Auslandsrundfunk erstmals auf Sendung. Heute fördert der Sender mit Mitarbeitern aus mehr als 60 Ländern den Dialog der Kulturen. Der große Festakt zum 50. Geburtstag der Deutschen Welle wird erst im Juni in Bonn stattfinden. Heute normaler Sendebetrieb wie hier beim Fernsehen in Berlin. Dabei ist ein großes Jubiläum zu feiern. Mit dieser Erkennungsmelodie startete am 3. Mai 1953 das Auslandsradioprogramm. Die Sendungen der Deutschen Welle werden eröffnet mit einer Ansprache des Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Professor Theodor Heuss. Die Deutsche Welle hat eine ganz einfache Aufgabe, nämlich zu entkrampfen. Seit der Nachkriegszeit hat sich das Aufgabenspektrum erweitert. Der Sender als Vermittler von deutscher Politik und Kultur, als Brücke zur Heimat für Deutsche im Ausland, als interkulturelles Forum. Ganz wichtig ist natürlich auch die Präsenz in Europa. Wenn wir im nächsten Jahr 25 eu mitgliedstaaten haben, dann gehört es auch zu einem verbesserten Informationsaustausch, damit die Integration zwischen diesen Staaten überhaupt erst mal in Gang kommt. Radio, Fernsehen, Internet, die Deutsche Welle kommuniziert multimedial und in über 30 Sprachen. Für die Zukunft setzt der Sender auf eine weitere Regionalisierung seines Programms. Dabei soll besonders der Dialog mit der islamischen Welt gestärkt werden. Und nun der Sport in der Tagesschau mit Reinhard Beckmann. Ja, das kleine Finale Bundesliga. Wer qualifiziert sich dann noch nach dem FC Bayern für die Champions League? Hertha BSC hat in diesem Jahr 28 Punkte geholt, ist damit die beste Mannschaft der Rückrunde. Konkurrent Dortmund ist nur noch ein Punkt voraus und zum Tabellenzweiten Stuttgart sind es gerade mal zwei Punkte. Wenn es nach dem Drehbuch von Berlins Trainer Hüb Stevens geht, gewinnt Hertha auch die nächsten vier Spiele. Schön, wenn solche Traumwelten gleich zu Beginn eines Spiels dann Wirklichkeit werden. Arne Friedrich, Herthas Nationalspieler, fühlt sich in Bremen besonders wohl. Nach seinem überzeugenden Länderspiel vor drei Tagen zeigte der Berliner Verteidiger heute nach 20 Minuten mal wieder seine Offensivqualitäten. Nach diesem Auftritt träumten die Berliner Fans natürlich von der Champions League. Nach Ailtons Auftritt zwei Minuten später und dem Nachschuss von Chris Dajic träumten die Bremer. Und zwar vom UEFA Cup. Das gleiche Spielchen nur vier Minuten danach. Eckball von rechts. Der Nachschuss diesmal auch mit rechts. Ludovic Magnon mit dem 2 zu 1. Werder die klar bessere Mannschaft mit einer Chance nach der anderen und einem Treffer nach dem anderen. Diesmal traf ein Stürmer. Haristeas mit dem 3 zu 1 10 Minuten vor der Pause. Thomas Schaf sah nach dem Seitenwechsel den schönsten Angriff einer sehenswerten Partie. Der überragende Joan Miku nahte Herthers Restdeckung und anschließend Haristeas dem Berliner Keeper Kirai. 4 zu 1 nach 75 Minuten. Wenig später glückte den Berliner noch der Treffer zum Endstand von 4 zu 2 durch Torben Marx. Doch von der Champions League redete nach dieser Pleite kein Taner mehr. Für uns zählt erstmal der UEFA Cup. Da haben wir eine Menge mit zu tun, dass wir den Platz sichern. Und ich glaube, das ist erstmal unser Ziel. Ernüchterung bei den Hertanern, die jetzt mit dem SV Werder einen Konkurrenten mehr um die UEFA Cup-Plätze haben. Ja, Borussia Dortmund hat als einzige Mannschaft noch drei Heimspiele an den letzten vier Spieltagen und damit eigentlich die besten Voraussetzungen für die Qualifikation zur Champions League. Der Altmeister wirkt aber irgendwie seltsam gestresst, hechelt ständig mit hängender Zunge dem Saisonziel hinterher. Heitere Gelassenheit, ein Gefühlzustand, der den Dortmundern in dieser Saison offenbar fremd ist. Kann es mit einer solchen Einstellung eigentlich da noch ein Happy End geben? Zunächst sah es heute im Westfalenstadion für den BVB auch nach einem Happy End aus. Bereits nach einer Viertelstunde erzielte Lars Ricken das 1 zu 0 für die Gastgeber. Ein sehenswerter Treffer des Dortmunder Mittelfeldspielers. Doch das war der einzige Höhepunkt einer ziemlich ereignisarmen ersten Hälfte. Die Mannschaft von Trainer Matthias Sammer baute nach dem Wechsel die bis dahin harmlosen Wolfsburger mit eigenen Fehlern auf. Nutznießer in der 59. Minute war Pablo Thiam der den Ausgleich erzielte. 180 Sekunden später war erneut Tiam zur Stelle und die Gäste führten nun gegen den entthronten Meister. Erst danach drückten die Dortmunder aufs Tempo. Thomas Rosicki startete zu einem Sololauf und schloss ihn mit dem Treffer zum 2:2 endstand ab und verhinderte wenigstens die zweite Heimpleite der Saison. Ich denke, dass insgesamt dass die Bereitschaft da war, wir auch die besseren und klaren Möglichkeiten hatten. Dass wir aber insgesamt viel zu große Schwankungen im Spiel haben, individuell auch gesehen und dass das nicht ausreicht. Im Klartext heißt das, wenn der BVB auf der Zielgeraden nicht noch mächtig zulegt, könnte die kommende Champions-League-Saison ohne Borussia Dortmund stattfinden. Der Tabellenzweite, VfB Stuttgart, hat die letzten beiden Spiele nicht gewonnen. Ist das jetzt schon eine kleine Krise? Flattern den magat teenagern auf den letzten Metern die Nerven. Gegen Hannover 96 ist inzwischen kein Leichtgewicht mehr und hat die anfänglich großen Schwächen im eigenen Stadion in den Griff bekommen. Zudem hat Hannover mit Friedi Bobic einen ehemaligen Stuttgarter als Stürmer, der durchaus Spaß an einem kleinen Schwabenstreich hätte. Doch die bessere Pointe hatte VfB-Trainer Magat parat. Sean Dandy, heute in der Startelf des VfB. Er war ja auch mal Nationalspieler, ist aber inzwischen eigentlich nur noch Stürmer Nummer 4 in Stuttgart. Die zweite Minute. Es geht furios los. 96-Spieler Krubnikovic kommt im Strafraum zu Fall. Elfmeter für die Gastgeber Marquez zieht den Hannoveraner zu Boden. Konstantinidis mit der großen Chance. Aber Stuttgarts Hildebrand kann parieren. Bitter schon wieder. Ein verschossener Elfmeter bei 96. 20 Minuten gespielt. Der VfB mit dem ersten Angriff. Sean Dandy plötzlich frei vom Tor. Das 0 zu 1 für den VfB. Stuttgart Stürmer mit seinem insgesamt 56. Bundesliga-Treffer. Nur 20 Minuten später. Wieder Sean Dandy. Das macht er ganz cool. Das 0 zu 2. Die Vorentscheidung. Dandy, eigentlich in Stuttgart fast schon ausgemustert, schießt den VfB vielleicht in die Champions League. Ich bin froh, dass wir eben nach zwei schweren Ergebnissen heute wieder in der Fremde punkten konnten und hier mit Hannover drei Punkte mitgenommen haben. Hannover gelingt kurz vor Schluss zwar noch das 1 zu 2 durch Kaufmann, aber am Ende siegt der VfB verdient. Durch einen Sean Dandy, den eigentlich keiner so richtig auf der Rechnung hatte. Also Sieger des kleinen Kampfes, dieser Dreikampf um den zweiten Champions League Platz ist der VfB Stuttgart an diesem Wochenende. Und hier sind die weiteren Resultate des 31. Spieltags. Erfolgreiches Schaulaufen des neuen deutschen Meisters FC Bayern dank ersten Saisontor von Samuel Kufur. Bochum und Gladbach holen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Gladbacher Führung durch den finnischen Torjäger Forsell glich Christiansen mit seinem 18. Saisontor aus und führt damit die Torjägerliste an. Kein Erfolg für den neuen Clubtrainer Wolfgang Wolf. Drillers Führung nach nur 36 Sekunden, aber dann zwei Tore durch Benjamin Laut. Damit kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt für den Klub. Und keine Tore bei Cottbus gegen HSV. Energie steht als Absteiger der Bundesliga damit praktisch fest. Der HSV weiterhin auswärts schwach. Die Tabelle. Bayern 13 Punkte vor Stuttgart, drei Punkte dahinter der BVB. Kaum noch Chancen für Hertha auf einen direkten Champions-League-Platz. Und Werder Bremen jetzt punktgleich mit Schalke, die morgen in Rostock spielen. Die zweite Hälfte der Tabelle. Keine der Mannschaften dort ist gerettet, Leverkusen jetzt vier Punkte Abstand zum rettenden Ufer, spielt morgen übrigens gegen Bielefeld. Und Energie Cottbus bleibt noch eine winzige theoretische Chance, neun Punkte und 20 Tore aus den letzten drei Spielen, liebe Lausitzer, dann wird's noch was. So, eigentlich war es ja heute ein überflüssiger Spieltag, denn in der Tabelle gab es keine einzige Veränderung in Bezug auf. Auf die Platzierung. Noch eine Meldung von der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland. Die deutsche Nationalmannschaft schlug heute Österreich souverän mit 5 zu 1 und ist damit für das Viertelfinale so gut wie qualifiziert. Michael Schumacher fuhr heute beim großen Preis von Spanien mit seinem neuen Ferrari die Bestzeit und steht damit morgen in Barcelona in der Polposition vor seinem Teamkollegen Rubens Barrichello. Bei uns die Nummer 1, Eva Herrmann. Und hier die Lottezahlen. Hier sind sie. 5, 14, 23, 32, 41, 48. Die Zusatzzahl 27. Die Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 5, 8, 5, 5, 7, 9, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 1, 7, 3, 1, 6, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 4. Mai. Das Sturmtief der vergangenen Nacht verschwindet nach Russland. Von England zieht zwar ein neues Tief heran, seine Wolken werden aber von dem Hoch über Mitteleuropa nach Norden gelenkt. Heute Nacht gibt es in Küstennähe noch den ein oder anderen Schauer. Sonst bleibt es trocken und es klart auf. Am Sonntag wird es fast überall sonnig. Ab und zu ein paar dünne Schleierwolken, die im Norden auch mal dichter sein können, aber wahrscheinlich keinen Regen bringen. Der Wind fährt nur noch schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Unter klarem Himmel wird's bis morgen früh recht kühl. 0 bis 2 Grad am Alpenrand, sonst 5 bis 7, am Niederrhein bis 8 Grad. Morgen Temperaturen von 20 Grad an der Küste bis 28 Grad im Breisgau. Auf den Inseln Werte zwischen 15 und 18 Grad. In der neuen Woche wird die 30-Grad-Marke geknackt. Am Montag erst noch sehr freundlich. Später ziehen von Westen Schauer und Gewitter heran. Am Dienstag und Mittwoch mal mehr, mal weniger Wolken, etwas Regen, aber auch Sonne.